Wer hilft mir, mein Unternehmen zu schützen? Wer unterstützt uns dabei? Wer sorgt dafür, dass wir in Zukunft mobil bleiben? Aber wie wird es auch smart? Und wer steuert? DKI DKE. Normen machen Zukunft.